willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Guck mal, was ich herausgefunden habe. Boah, geil, ne? ich Kann die Kamera bewegen. da kann ich jetzt mal sehen, wie ich da hinkomme, da ist eine schatztruhe Lass mal da hingehen. <lacht> Gut, letzten Kampf haben wir jetzt nicht so bravourös geschafft. Deswegen gehen wir mal woanders hin, gegen Mario. jeder setzt auf Sprint angefallen. Gut. damit kann ich leben, ob der verdammte Boden ist nicht aus Lava wird genau das brauche ich gerade so und ich sollte jetzt hier diese ja, ist jetzt blöd zu testen So ihr macht sprint angriffe habe ich gehört Boah. dann konnte ich euch eben so jetzt mache ich die ganzen dinger das mache ich keine smash angriffe das mache ich diese angriffe gut Hey, das ist kein Sprintangriff. <lacht> mein Gott, ich bin echt nicht gut in diesem Spiel. Oh Gott, Marf mit diesen dinger Oh Gott, habe ich nicht so gut. Ich habe Bananen und bloß nicht aus. Ah, oh Gott. Hälter. Ich krieg dir nicht aus Arena raus. Ja. Oh. verdammt? Warum bin ich so schlecht, ey? Ich bin auch schwierig und ich bin halt nicht so ein guter Spieler. Da gibt keinen Sinn. So. Komm auf mich zu gerannt hier. hatte ich davon. Ich irgendwie am anfang des kam voll auf die fresse bekommen oh, junge oh, Ich glaube ich kann noch mal springen mann da gibt es jetzt einfach nicht jetzt oh, ein okay. gut Wollen wenn ich konnte dann greifen sie nicht an. Ne? Boom. Ja, endlich mal, einer ist draußen. Oh Gott, was zum Teufel? Boah, ich hab doch. Boah. <lacht> Ich bin schon schlecht genug, da muss jetzt nicht auch noch hier irgendwie die Steuerung mich hier auf den Arm nehmen. Alter, äh, kommt her, du platt. Vier gegen ein er findet ihr nicht, dass ist das ein bisschen unfair? Ja, ich weiß wie schwer Spieler wird, ey. Was ist das? ich kann noch nicht mal oh. bist ich ja kommt er oh, aber mache ich hier Ah, bist du dich und du auch und du auch Oh. nicht mal so schwer, ey. ich stelle mich natürlich hier wie ein Idiot an. Ich bin ein bisschen Abwechslung hier haben, dass mal Mario wieder spielen ist. Nie vergessen ein Team zusammenzustellen, dass die Gegner überlegen ist. Gewinnst du jedoch mit einem schwächeren Team fällt die Belung umso höher aus und automatisch ein passendes Geisterteam für deinen Kampf. Äh, lasse du alles klar? Fick Kämpfer. Fick -Kämpfer. Okay. Jetzt nehmen wir mit jetzt aus? 9 Schildstärke. Ich habe gerne mal verteidigungsmäßig oh irgendwas. macht Gegner schilder Oh, das wäre auch gut. Lass mal zum Mario wechseln. aber ja, gucken mal, die ganzen anderen Geister hier machen, die ich. Ich ja freigeschaltet. weil nee, die haben nicht mal Feuer Mario. Nein, oh, er den, den ich mal gespielt habe. Oh, da finde ich jetzt nicht so toll. immer normal Mario. Ja, sagt haben haben Feuer, Feuerblumen Mario entfernt. Kaum schauen. Ich dachte, ich dachte, alle sind da. Also auch alle Kostüme. Oh, feuerangriff wäre ja eigentlich nicht schlecht ne? Magie angriffe feuer abwehr wäre vielleicht gut gegen gegen verdammt noch mal robin er hey, warte mal ich kann keine dings ausrüsten oh, das ist aber doof ja, einfach football Chuck. ist aber nicht so gut, eigentlich. Ja, vielleicht haben wir ja bessere Effekte, ne? mal weiter Dinge, ja. Die Subgeister, die ich bisher habe, sind jetzt nicht so toll, finde ich. Also mehr Items heranziehen oder so. Brittany. ja aus, als ich vom Siege innerhalb des Zeitlimits. Nehmen wir durch Essen Kampfstärker. Gegner ziehen Items in der Nähe an. Oh, Essen, Alter. tot ehrlich Und? was ist denn hier los auf einmal hier ja gar nichts mehr auf der reihe ich will nicht den Schwierigkeitsgrad unterstellen nein vergessen mal okay, weg mit den dinger ich hau dich wow ist hat der sicherlich Was, Alter? Alter, war das oli mal so stark? Max oh. hier sofort zu Mario und dann passiert so weit. Ja. Die ganzen Smash Bros. Veteranen, Die schütteln ja schon die Köpfe, wenn die sehen, wie ich spiele. Oh, der fuß direkt alles weg, ey. Alter. Oh. Oh. Sag mal, gibt's doch jetzt einfach nicht, ey. Bist du habe mich auf abstand von dir Nein, nicht heilen der der haut mich in zwei stegen ja beinahe weg okay. ja woanders denn ich will es nicht schon wieder zehn minuten herum eiern nur um nicht weiterzukommen. Ja, woanders kommen woanders Ah, gehen wir hier lang porrenta gegen falco mache ein hähnchen aus der Was war die spezialbedingungen gegner startet mit lipsticks schön viel sie haben nicht so unfaire sachen ey. Oh, der angriff ist ja sehr viel langsamer als den kenner Sag mal, was das? was? Ey, mit Lix 6 also, dann gibt es Kämpfe, die laufen so ab. <lacht> ja, Und dann haben wir noch, dass ich 15 Dinger gehabt, damit ich hier äh, ein Ding was freischalten kann, dem Brett. Ah. Ups. Hindernisse, die im Weg verschweren, lassen sich überwinden. Dazu glückst du bloß hier bestimmter Geist, die sich das Problems annehmen. Vorher liegt ein See, den du gerne überqueren würdest. Doch ohne Brot und Schleimern wird das nichts. Und ich nehme an, ich habe keinen. Ja, großartig. Da kann ich nur lang. grille Kirby, glaube ich, ne? Der Gegner jagt nach Items, schön für ihn. Ja, meine Erfahrung mit Pummeluft war ja schon nicht so gut im ersten Part. Also, auf der tut nicht wieder die ganze Zeit Erholung sparen. Oh, Dreck. What? Ich dachte, da wird noch auf der Map landen. Gibt es so einfach nicht? Deswegen jagt der Gegner nach Items. Ja, der trifft mich natürlich. Ist klar. Uh. Ja, Gegner nach Items, ich jag auch nach Items. Boom. Ja, was ist das? Aber machst du jetzt? Boom! Ich konnte deinen Stern mit meinem Stern. <lacht> okay. Der war gut oh mein gott Muss man den geist wechseln aber oh, wissensbaum ja 10 würde ne? ich auch nicht für 20 stärkt schlag items sturm treffner heil Watt. cool Stärken, was? Du willst deine Primärgeister noch stärker machen? Hier kannst du in allerlei Snacks zu essen geben und ihnen so ihre Level level Ein ganz bestimmte Geist kann auf Level 99 eine wundersame Verwandlung antreten. Ja, das ist äh, Hard von Kiddecarus. Kid so. Level 99. Feuerangriffe, Armangriff. Ah, ich so dem mal ne? Oder oh, gibt es aber ganz schön viel ja machen wir mal höchstlevel level so ja, ich nehme an der kann sich entwickeln nächsten level nur ja, eboli auch leveln um oh, da guck ich mal guck mal an wie viel er ja frisst ey. Oh, entwickelt sich nicht komm schon ich glaube der ist bisher am stärksten ne? die ist schon auf level 1 verdammt stark also frisst das oh. Oh, die ist nicht so stark wie ich gedacht hätte ich glaube ich muss dem mal wieder aus jetzt am besten rufen du suchst neue geister durch den eines chips kannst du sie herbeirufen. rufen oh, da ist Sherox und äh, von WarioWare ashley Okay, gut, jetzt mit diesen geilen Geistern ausgerüstet. Müsste ich da jetzt was reißen können, oder? Was haben wir hier? Kampf gegen mit Lipsticks. Durch Nahkampfwaffen wie Schwert oder Schilde. Gut, jetzt bin ich noch mächtiger. Jetzt habe ihr keine Chance. In diesem Kampf krieg ich voll auf die pass auf. Sigflox gegen Goldschige also, aus auf Zeit. Siege innerhalb des Zeitlimits. Der Gegner versucht Abstand zu halten. Wir sind mich auf den Arm nehmen. <lacht> ich Zelda, jetzt hätte er mehr hat kein Problem, aber wir haben noch Mario. Er hat doch noch 50. Was start? ja. kannst ja nicht viel wegrennen, habe ich so geführt, ne? Fristart, fristart, fristart, Au. Was? Boom. Weg, bitte. Das war schon wieder einfach. Mach den Mund gegen Klebeböden. aber ich kann irgendwie nur eine limite limitierte Anzahl von Snacks bekommen, oder? wer gerade auf, ich kann noch meine Geister gar nicht aufleveln, wenn ich schon, wenn ich schon einen auf Level 99 habe, das ist auch nicht so du so dolle. Dann gehen wir mal wieder das Ding gerne. Also ich habe die vollkommen sonst hier <lacht> <lacht> Äh Master bilch und Vario es klebt, der Boden senkt Tempo und Sprungkraft. Geschenk gesenkte Abwehr für dich, ja, super. Das Spiel wird nur noch schwieriger. Da wieder so eine blöde, Au, ehrlich, da kein Feuer. Ey. Mal online wie sehe ich mal, wie diese kombo funktioniert. So und dann so, so. Ja, sehe ich. Bringt überhaupt nichts, wenn ich das mache nicht. Ich will ein Schild haben. Au, nein. Nein. nein. Oh. nein nein ja oh, tun sogar links ja In der luft ausweichen gibt es einfach nicht ja, den kampf kriege ich nicht den kriege ich nicht down oh Gott. nein es oh, kann nur ein klemmer geben man also ich war überhaupt klempner nein ich will nicht antivirus Will ich antivirus <lacht> update ja versucht man zu essen da ja, kann er ja sogar essen oder oh. Oh, das gibt es da einfach nicht <lacht> Okay, komm. Also ganz schön schwierig das Spiel, ne? Komm her. Komm her. Komm her. Füße auf Feuer. Alter, wenn sie mich, boah, was? <lacht> mich so blöd hier auf der stage zurückzukommen der daniel der ist voll der gute spieler ne? also warte ich gern auf dem boden schlimm kann das schon nicht sein ne? Ja. Boom. Hab ich geplant, ey. Ja, der kann auch. Nein. Ja, aber das meine Knarre? Nein. Boom. Oh. lebt immer noch. Ich krieg die Krise. Hier nimmt das und nimmt einen Motorrad mit. Nein! Hier oh. oh. steht mit jeder Spielversion von Mario Bros. Hm. Was ist das? Oh, aber super Konter oder irgendwie so perfekte Konter, was weiß ich. Irgendwie hinzugefügt in dem Spiel. <lacht> Von weiß ich. Wie. Was hat? Er echt gefressen. Wieso besser? Dieses fettere Stück. Nein, oh. oh ja. Nein, nicht den Kuchen. Oh, ja. ja, schon wieder. Ha. Schon wieder geschafft so. Hab den. Hab den ja, wir jetzt natürlich. Du. Oh. Nein, zu früh. Oh. Nein. Damit. Ja, oh. oh. Nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein hat Okay. Wie soll ich denn den Smash auf einmal? wenn gar nicht gesehen, wie der aufgetaucht ist. Hm. Sehr gut. Sei so, ruhig. Ich habe einmal angefangen zu blinken. Okay. Rabbit kommt welcher Kämpfer wartet ihr auf mich Und Gegen Donkey Kong, wow, stärkere armen für Der Gegner, okay. komm her, Donkey Kong. Ich bin Mario. Hallo, ich weiß, wie ich mit dir fertig werde. So wie in alten Zeiten, oh Gott, der hat aus oh, die Level Aber hier kann man sehr leicht gewinnen, wenn man Glück hat, dass ich normalerweise nicht habe. Oh, oh, oh. Wir sind denn seine Angriffe nicht so stark? Geh weg! Geh weg! Ja, also manchmal kommen solche, solche Gegner und da kommen solche Gegner. Ne? Also, das, weiß ich nicht. Well, die Level ist einfach aber die Level scrollt ja nach rechts so, Pac-Man so aber wenn ich den hier wieder mache dann wird er ja wieder ein anderer geschlossen oder was ne? oh, ich habe den Weg dahin frei gemacht kann ich irgendwann das überhaupt neu hingehen da ist noch ein Kämpfer ist das erst Stimmt, der ist ja schon vorher aufgetaucht. Ähm, nein, da hätte ich doch lieber Pac-Man. Oh, Schatzwohl. Die hätte gerne. <lacht> Abenteuer den Lass ich ein Wissenbaum Abenteuer gab Oh, geil. Gratis. Punkt. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> das Ding erinnert mich voll an der bei das bei aus Final Fantasy X. Macht schilder zerbrechlicher. Preis 20. mir doch leider dabei Glück gedrückt halten des Knopfes stärkt deinen Standardangriff vielleicht unter 2 eine leicht stärkere Abwehr. Hm, erhöht Bremskraft auf dem Boden. Ich auch gucken, wo ich hier hinarbeiten will, ne? Ich glaube, ich gehe mehr so auf Angriff, ne? Weil je mehr Angriff, desto mehr desto schneller sind die Gegner weg, ne? Ich meine, Schildstärke. Es war auch schön und gut, aber so oft bin ich nicht am Blocken, ich bin mehr so am Ausweichen. Lässt sie weiter fliegen, wird ultra smash. Tempo Ach, ist das, was dieser Balken da unten ist. Warte, beim landen und links Okay, ich will das hier, was nicht genüg, genügend Juwelen und so gut. Dann weiß ich nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Wir werden schon was finden. Vielleicht gehen wir und holen uns pac -Man. Ich glaube, wir holen uns pac ne? Ein bisschen Abwechslung hier reinzuschaffen. können würde ich sagen. Ich bin im hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich danke mich alle herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, ein Kommentar oder ein... Äh, äh, was war andere mal like hinterlass ja ich bekomme diese sachen nicht auf deswegen <lacht> gut vielen dank fürs zuschauen und bye bye